Ah, das sind die Hashtag-Bots. Eigentlich nicht, die sind nicht stark. Vom Ding her. Wenn dir kein Leben könnt, dann wirst du nicht Ist hier noch einer? Digga, da ist einfach noch einer. Du! Er hat natürlich Aufladbare noch. Ja, das ist ein Ball. Ja, ich hab den Ball. Bitte crash Fortnite nicht. Ja! Fortnite, crash dich! Wer kriegt davon leben? Alter, wenigstens crash davon nicht Fortnite. Aber Digga, dieses Silver Schild. Ich hab's in die Hand genommen. Fortnite war. Fortnite war Detected Lost. Direkt abgeschmiert. Als ich irgend so ein Silberteil genommen habe. War mythisch. Und das ist dann ist einfach Fortnite abgestürzt. Warte, krieg ich Leben? Dabei. Ja, ich krieg doch mal Leben. Ich hole mir ein bisschen Leben, Leute. Ey, ist eigentlich ganz cool. Cover Ein so ein Teil, was ich einfach gar nicht verstehe. <lacht> hey. ist hier noch ein... Das ist echt übel. Ja. Oh, ne goldene Skarmon. Ob das hier irgendwo noch eins? Digga, warum kriege ich nur diese Grotteile? Ja, die Grotteile fühlen sich so langweilig an. Das ist einfach ein rollende, weiß ich was, Leben bekommende. Ich kann, ich kann dafür kein Wort geben. Also, ist nicht cool. Ist ehrlich gesagt nicht cool. ja so lahm und einfach an ich dachte vielleicht dieser Schild wäre irgendwas aber es ist einfach nur ein rollendes Stück Klografie. was jetzt eigentlich nicht so nützlich ist ja, ich will, ich will sowas wie dieses Silver-Sit, wo mein ganzes Game gecrashed ist. Bitte, ich will das einmal ausprobieren, weil das muss irgendwas Geiles sein, wenn mein Game davon sogar gecrashed ist. Das muss irgendwas Geiles sein. Und die Bots verfolgen mich übrigens, aber sie sind halt gehackt worden. Jetzt ne? sind ja in meiner... Eigentlich nicht schlecht wäre, dass man damit wenigstens springen kann. Aber viel bessert das sich jetzt auch nicht nur, weil man springen kann. und na, da kann man nicht zwei mitnehmen, weil ich habe zwei von dem gleichen Teil bekommen. Ich kann beide nicht, sozusagen, gar nicht mitnehmen, weil... sie werden beide auf dem gleichen Stack gestackt, sozusagen. Wenn ich das eine aktiviere, kann ich nicht nochmal das aktivieren. obwohl das eigentlich nochmal ein komplett anderes Item ist. Aber... da will, wie gesagt, Bugs wahrscheinlich vermeiden und... Aber trotzdem, es nervt. Ist die Box noch da? Hey Digga, das sieht so... Das sieht so ungelootet aus. Keiner hat die hier genommen. Mythic. Mythische Waffen. Mythische Waffen, die existiert nicht. Digga, Printed Patrol Echo. Bla, und bla. Eigentlich nur Schrott. Ey, da oben noch was. Bitte. Oh man. Ist hier noch eins vielleicht? gar kein einziges mythisches Teil. Ist leer. Ist proppenleer. Es war keine einzige mythische Waffe. Aber ein mythisches Lama. Warte. Probier mal. Ja, das Teil zerstört ja das Lama. Das, das nimmt es Hops. Jax Splashes. Äh, irgendeine Fest wieder gemacht. So, dann bouncies. Uh. Und dann? dann eigentlich wieder auch Schaden zu, Aber Spaß macht dieses rollende Teil ehrlich gesagt nicht. Fort auf Port. fort! Auf, auf fort fort! Fort So! Geil! Fort auf fort! Ist back! Fort fort! Fort auf fort! Er hat so viel Schaden bekommen. Grover Attacke. Der rollende Ball kommt. Digga. Der rollende Ball ist so öde. Einfach ich hatte ein Teil, wo mein Game gecrasht ist. Digga, das macht ja nicht mal etwas. Das ist so wie ein stinker. Kleiner Minifurz. Ey, was geht? Willst du mal meine Scar ausprobieren? Komm, Bots, Greift an! Oh! Warte, Digga, macht das Schaden? Hä? Macht das Schaden? Das macht das mal? Schaden, Digga! Digga, das macht ja nicht mal Schaden! Was Was ist das für eine Scheiße? Und wer schießt da? Ja, wer schießt da? Ja, ich will leben. Yay, leben. Eine rollende Lebensballkugel. Bots, folgt mir. Wer hat hier geschossen damit? Gibt hier Bots? Digga, was ist mit dieser Feuerkraft? Was jetzt? Also interessant aussehen tut es jetzt gerade nicht. Was ist. Spicy Fish? What the? Ah, Chili Fish. Hätte mir das Spiel mal gleich sagen können. Einfach Spicy Fisch zu nennen. Das hört sich nicht ganz cool an, der Name. Aber die Superkraft mit dem Grover ist echt langweilig. Digga, ich hoffe, dass andere Leute was anderes haben. Das, Digga, es fühlt sich so an, als würde ich einfach ein rollender Ball sein. Es fühlt sich nicht so an, als wäre das irgendwas. Mit der Superkraft kann man sich fast selber töten. Das finde ich ein bisschen schlecht gemacht. Wenn man sich hier in einer Wand einstellt, bugt und dann das aktiviert, dann bugst du und Leute können dich dabei noch richtig aufs Maul gehen. Habt ihr irgendwelche Superkräfte? Welt gemacht. Ja, aber jetzt rette die Welt, Mann! Was sind wir jetzt in, in der Welt? Er ja, komplett. Digga. Halt. Fortnite spielt verrückt. Was ist hier? Was ist hier los? Was gibt es denn hier alles? Mein Kopf fällt zusammen. Ich weiß nicht, was hier los ist. Ja, Mann! Dr. Dooms Mystical Box. Und Dr. Dooms Arkane. Das fühlt sich so komisch an. Und das Grover-Scheiße werde ich nie wieder nehmen. Das fühlt sich so an wie ein rollendes, nichtsbringendes Teil. Oh, nein! Ein Bot ist gestorben! Nein, der arme Bot! Ein Bot ist gestorben! Oh, Ripbot, Ripbot, Ripbot. Schade, der arme Bot, einer Bot ist, glaube ich, durch Sturm gestorben. Mystical Bomb, warte. Warum, Epic Games? Wie schaden macht das? Warum sagen die nicht, wie viel Schaden das macht? Sollte man, man sollte selber rätseln. Digga, ich will wissen, wie viel Schaden die Scheiße macht. Du darfst dich langweilig weil Wenn du nicht weißt, ob sie Oberbauer ist, will jemand ein Stück Kugel. Alter, what the heck? Ich bin ready to baller. Kaboom! Digga, Gott das! Digga, das ist so schlecht. Das Digga, das ist wahrscheinlich nur für den Nahkampf. Frisst meine Kugel! Oh, Digga, die hätte fast getroffen. Digga, triff! Ey, kein schlechter Schaden. Aber Aim wäre auch gut, ne? Auf diesem Teil. Weil Aim fehlt bei dem Teil. Im sehr großen Grade fehlt das. Boah, uh, uh, uh, komm bott! Alter, das fühlt sich so geil an. Das fühlt sich so unsterblich an. Ne, der einfach so welche Feuer... Oh, ich dachte schon, der nächste Bot wäre da Digga, ist da irgendwas? Ist da irgendein? Eine Superkraft. Das ist keine, das ist keine. Fuck. Ey, man da, wo Heck. Hey, wo bist du? Guck mal was dich ab. Will das jemand haben? Oder das hier? auch das jemand? Will das jemand essen? Zum Frühstück? Irgendwas hier? Will jemand irgendwas zum Frühstück? Frühstücksessen. Braucht das jemand? Frühstücksessen. Mhm. Wollt ihr Frühstücksessen oder nicht? Okay. Bam. Bus. Und der, wo ist der? Wo der? Ich schieße jetzt jeden Baum an. Da, Heck. Digga, er hat glaube ich auch Bots gehackt. Gehackte Bots hat er glaube ich auch, weil. Warum haben die den gerade geschossen? Joo! -oh, Bom! Bom! Bam! Super krass. Oh, geil, geil, geil! Yay! Yeah. Das hört sich cool an! Aber ich hätte Bock auf was anderes als diese doom -Teile. Die fühlen sich nicht so wohl und geil an. Ich würde mal vielleicht Tor